Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Der Nico fährt schon rum. Wir sind an der Fleck, treten jetzt mit den E-Bikes rauf und werden gleich den Fleck im Trail runterfahren. Da kommt er auch schon wieder. Bist du schon so heiß? Nicht mehr zu heiß. Club? Ja, los, komm. Die Tour ist übrigens mal zu 100% erlaubt. Shrek ist unter dem Video. Und ja, das ist ein offiziell gebauter. Immer 100%. Wir geben immer 100% und auch eine offizielle Abfahrt das ist schon eine Besonderheit Hälfte Hammer vom Uphill ja, Die Auffahrt ist auch schon mega schön eigentlich mit tollem Panorama und wie ihr seht uns jagen schon wieder die Gewitterwölkchen Heuer hat glaube ich so viele Gewitter wie selten Schreibt mal in die Kommentare wie oft wir schon auf irgendeine Wolke darauf hingewiesen haben Ich glaube bei jedem zweiten Video ja, aber heuer ist ja auch irgendwie immer Gewittersturm. ja nichts dafür. Dann schauen wir lieber den Kaiser an. So, jetzt habt ihr eben noch mal den Kaiser mitten im Blick und dahinter das Kitzbühlerhorn. In die Richtung sieht es voll nach Almedille aus, denn die andere ist ja schon wieder alles pechschwarz. Hi, wie, hallo. Ah, Bikini wäre dabei gewesen, aber jetzt schauen wir lieber, dass wir schnell runterkommen vom Berg. Deswegen leider kein Jump-in in den Fleck -See, sondern es geht direkt auf den Trail. Wie ihr seht, schwarz und hier die andere Seite blau. Voll verrückt. Damit ging es dann eben. Ab auf den Trail. Der beginnt oben noch ziemlich einfach mit einigen größeren Kurven, aber kann es dann doch ganz gut. Von der Kategorisierung her ist das ein schwarzer Weg. Ich würde sagen S2. Also nicht ultra schwer, aber eben auch nicht super einfach. Kirchberg hat übrigens noch zwei andere Trails: einmal den Osen und einmal den Geisberg Trail. Die sind beide am Schwarzberg drüben. Und ja, da ist so, dass der leasie noch ein bisschen einfacher ist wie der Flecker im trail und der Geistwerk-Trail vielleicht sogar noch eine Stufe schwieriger oder ähnlich schwer wie der im trail Ihr seht, äh, da geht es auch über einige Wurzeln drüber. Bei uns war es ziemlich trocken, obwohl es jetzt ja immer Gewitter hat, aber ja, trocken ist ja deutlich schöner wie nass, ansonsten kann der auch mal in eine Schlammschlacht ausarten. <lacht> Das ist ungefähr auf der Hälfte von der Abfahrt jetzt und da gibt es eben auch diese Gegenanstiegspassagen. Ich tu mir da ja immer ziemlich, ziemlich hart, da hat mich der Nico gleich wieder abgeschüttelt, trotz E-Bike, ja mit dem E-Bike aber noch um einiges netter als wie ohne, aber trotzdem, ja für mich runter aber gut kann man sich halt nicht immer alles aussuchen man <lacht> nehmen wie es kommt da seht ihr es da bin ich schon stecken geblieben aber gut was soll's gehört halt dazu und dann geht es noch mal ein bisschen runter bevor es dann so eine längere so passage richtung fleckalm geht und dann geht es noch mal ein bisschen über die straße bevor es wieder einen neuen trail einstieg gibt also jetzt kommt dann eben eher dieser flowigere Abschnitt. Am Video lässt sich das ja manchmal gar nicht so leicht sagen, ob es schwer oder eben doch flowig ist, weil die Steilheit halt so ein bisschen fehlt mit der GoPro. Aber ja, also ich finde die Passage nach dem Uphill, die ist dann wirklich flowig. Und die Alm hätte auch geöffnet, haben wir gesehen. Aber dafür war natürlich keine Zeit. Wir wollten ja den Trail trocken genießen. I think Yeah. <laughs> einem der Einstieg, dann, finde ich, dass der Weg ein bisschen breiter wird, da gibt es dann auch ein paar Sprünge, das ist dann vom ganzen Baustil her ein bisschen anders wie oben. Oben ist er schmaler, erinnert fast an den Wanderweg und unten wird er dann wie so ein gebauter Bikepark-Trail -Bike und die Mischung macht es aber, finde ich, das sind einfach 1.000 Höhenmeter Spaß und gerade, dass es so ein bisschen unterschiedlich ist, finde ich total super. Und ich finde, äh, wir sind sehr viel Bier gefahren in der Vergangenheit. Und wie ich jetzt wieder auf dem E-Bike gesessen bin, war es einfach äh, ein bisschen komisch für mich. Aber man gewöhnt sich, glaube ich, wieder Was äh, Also für mich war es super, weil das E-Bike ist ja halt so ein richtiges Monster mit halt auch richtig krassen Bremsen, krass viel Federweg. Und gerade auf einer reinen ja, Downhill gebauten Trailstrecke ist es mega. Für mich hat richtig viel Spaß gemacht. Genau, man kann es halt dann einfach wieder laufen lassen und äh, das Gewicht ist dann schon äh, hinfällig und da äh, fangen die Dämpfer dann erst richtig an zu arbeiten <lacht> bei hohen Geschwindigkeiten. Ja, hat auf jeden Fall <lacht> viel Freude bereit. Eingebaut. Und die waren zum Teil auch bitter nötig, weil wer die Fleckalm kennt, der weiß, dass das so eine Art Moorgebiet ist im unteren Abschnitt. Und das heißt, wenn es dann noch geregnet hat, dann war es einfach viel, viel, viel zu nass und matschig. Und da sind jetzt die Noscher-Elemente drüber. Und von dem her ist das Problem mit dem Riesenmatsch am Fleckalm Trail auch längst gelöst. She she gets to the cash she wants, she like a bad when she walk, girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. She gets to the she like a bad she like a bad when she girl, do it, do it, do it. Auf dem Weg gibt es wirklich alles, was man sich nur so vorstellen kann, eben vom engen Wanderweg-Charakter bis hin zum gebauten Bikepark, mit ein paar Sprüngen und auch einigen shore elementen Von dem her wird einem definitiv nicht langweilig. Trotzdem gehört er für mich jetzt nicht zu den lieblings bikepark space Da war ich letztes Jahr am Grundplatz irgendwie mehr begeistert. Ich kann aber gar nicht so genau sagen, warum. Wart ihr schon am Fleck Trail? Schreibt doch gerne mal rein, wie ihr den so findet. Also ich mag den nebenbei mal ganz gerne, aber jetzt von den Bikeparks her, also ich mag mittlerweile sogar den Lisi Ursel fast lieber. Da haben sie unten ein bisschen umgebaut letztes Jahr im Herbst. Seitdem ist der sehr rund geworden und dann kann man es so richtig durchjagen. Und hier, ich weiß auch nicht, teilweise ist es für mich so ein bisschen unrund, wo ich mir dann doch wieder hart tue, gerade <lacht> so drüber zu kommen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich finde ihn eigentlich ganz cool und ich finde es auch ganz witzig, mal das Ganze im Sommer zu regnen, ein, ein weißes Kleid bin. Stimmt, für den Nico war das ja relativ besonders, weil ich kenne das natürlich schon von klein auf. Meine Eltern hatten da eine Hütte in der Gegend, ich musste da immer wandern und das Radfahren natürlich, definitiv. Bester. Du findest ihn also gleich gut wie zum Beispiel Grundplatz oder so? Nee, nicht gleich gut, aber ich fand es nicht gerade verkehrt, also so zum Einrollen war das ganz gut für die Abendrunde, die wir gemacht haben. Ich, glaub, das richtig, ich. Also ich finde ihn schon auch ganz gut, aber eben, ich weiß auch nicht, er hat nicht diesen typischen, ja, also mir so wie Grundplatz oder so, das hat mir einfach besser gefallen. Oder auch in Sölden, da gibt es einige wirklich richtig coole Strecken. Also es ist ja auch immer Geschmackssache natürlich. Und deswegen würde mich eben auch interessieren, wart ihr schon da? Und wenn ja, was sagt ihr zum Flecker trade Wir verabschieden uns, genießen gerade noch den Sonnenuntergang vom... Tja, wer weiß wo wir sind? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das erkennt. Da ist die Sonne. Und was hört man im Hintergrund? Den Kühlschrank. Den Kühlschrank, stimmt. <lacht> und Kühe. Jawohl. Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Diesmal Fleckheim-Trail, kurz und knackig. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Witz euch. Ciao, ciao.